Meinen Bildschirm. Vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit oder mir die Gelegenheit geben, zu erklären und darzustellen, wo wir heute stehen. Ich war ja schon mehrmals ähm auch bei der AGMB und äh, bei uns stehen ja spannende Zeiten in unserem so Haus. Das werden Sie sicher alle sehr gut verfolgen. Und zwar stehen wir in der Mitte der Evaluierung für die Leitbildaufnahme und ähm, deshalb dieser der Kurzvortrag hier geht genau über dieses Thema, über die ähm, Vorgehensweise in der Evaluierung. Dann ähm, hier, das ist natürlich der Auslöser, um dann Veränderungen zu erzielen und zu erreichen und zu entwickeln. Und die haben ja eine Strategie entwickelt, die werde ich vorstellen. Und dann als Schlussergebnis dann, die, wie, wie die Umsetzung erfolgt und was für Ergebnisse sich daraus ergeben. Man kann ja sehen, dass die Strategie von 2020 bis 2025 ist. Also wir sind schon mitten in der Zeit, in der wir sie auch nutzen und einsetzen. Hier bei der die Evaluierung, das ist der, der Zeitstrahl. Ich werde jetzt hier nicht auf alle drei auf alle Inhalte eingehen. Wir sind jetzt hier gerade zum Zeitpunkt ähm, September 2021. Ähm, wir haben schon hinter uns, dass wir von dem Leibniz, von dem SAS-Ausschuss bewertet worden sind. Da haben wir schon die erste Stufe der Evaluierung durchgeführt, Das ist gut gelaufen. Dort haben wir uns sehr gut präsentieren können, auch mit, den, mit einer sehr guten Integration zwischen den forscherischen und den institutionellen Aufgaben. Und wir stehen jetzt vor der zweiten und der endgültigen Phase. Das ist die Bewertung durch den Wissenschaftsrat. Die ist natürlich etwas anders gestaltet. Dort wird auf wissenschaftliche Qualität gelegt überregionale Bedeutung, strukturelle Relevanz. Und darauf bereiten wir uns gerade vor und die Inhalte, die ich hier vorstellen werde, sind alles Inhalte, die dort auch zur Sprache kommen werden. Wir haben in der ersten Evaluation drei Rollen vorgestellt und auch zeigen können, wie wir Infrastruktur und Forschung zusammenbringen. Hier ist eine Übersicht über die Strategie. Ich gehe hier von links nach rechts vor. Teile werden davon, denke ich mal, bekannt sein. Unsere Vision ist, dass wir Forschung und Infrastruktur zusammenbringen und damit dann für Mensch und Umwelt Informationen anbieten, aber auch die Infrastruktur anbieten. Und bei der Umsetzung haben wir uns fünf Leitlinien herausgearbeitet, die man hier in der Mitte sieht, in der, in der Mission. Eine Leitlinie ist der Zugang zur Information. Das heißt, wir treten hier als, weiterhin als Anbieter von Informationen auf. Dann die zweite Leitlinie besagt, dass wir Open Science und Fair Data unterstützen. Also hier treten wir als ein, ein, eine Organisation auf, oder ein Institut auf, das nach den Prinzipien von Open Science und Fair arbeitet und die auch in die Community hineintragen. Dann zwei weitere Punkte sind, äh, nennen wir ein weiterer Punkt nennen wir Data Science, dort werden Datenanalysen unterstützt. Das kommt tatsächlich neu, das ist neu etabliert bei ZDMED, dort kommen neue Inhalte rein, dort kommt sehr viel Forschung herein. Dort setzen wir uns mit den Daten auseinander, die wir ja auch selber anbieten und ähm, setzen uns mit den Methoden auseinander und entwickeln auch eigene Lösungen und ein weiterer Punkt ist die Vermittlung von äh, Wissen und Kompetenz. Also hier treten wir dann als eine, ein Institut auf, was dann auch diese Inhalte um die Daten, um die Informationsvermittlung, um die Plattformen, um die, ähm, um die Analyse von Daten auch aktiv äh, weitervermitteln. Das erfolgt in allen Bereichen von ZB Med. Und der letzte Punkt nennen wir Forschen und Vernetzen. Hier geht es darum, dass wir uns auch die auch in den entsprechenden Gruppierungen und Netzen ähm, einbringen, dass wir auch unsere Kompetenzen ähm, vermitteln und ähm, dann auch in Zusammenarbeit neue Ergebnisse sammeln, dass wir praktisch die Erfahrungen aus den Netzwerken mitnehmen, in unsere eigenen Lösungen integrieren, aber dann umgekehrt auch wieder unsere, ähm, unsere Inhalte äh, weiterentwickeln. Man kann jetzt sagen, das sind fünf Leitlinien, die sich auch in vielen Instituten wiederfinden. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich dann auch unsere Jahresziele und unsere Maßnahmen nach diesen Leitlinien ausrichten und die dann entsprechend auch in unseren eigenen institutionellen Dokumenten weiterführen. Dadurch bekommen wir eine sehr dichte Koppelung zwischen dem, was wir in den verschiedenen Programmbereichen machen und dem, wie wir das umsetzen und dem, was wir dann als Jahresergebnis auch weiterentwickeln das Ergebnis ist, dass wir die Informationen und das Wissen für die Lebenswissenschaften zusammenbringen. Das ist ein Ziel, wo wir schauen, dass wir, in, in, in, sagen wir als kompetente Partner dann die verschiedenen Inhalte in den Lebenswissenschaften miteinander verschränken können. Das sind zum Beispiel Literatur und Forschungsdaten. Und jeder, ich glaube, viele von Ihnen werden mitbekommen haben, dass wir gerade auch im Bereich der Nationalen Forschungsdateninitiative sehr aktiv sind und dort dann auch verschiedene NFDI-Vorhaben mit betreuen. Zwei sogar leiten. Eins ist das NFDI for Health und eins ist das NFDI for Mikrobiota. Aber wir sind auch noch in NFDI for Biodiversity und in dem NFDI für Data Science sehr aktiv. Man, wir haben noch eine andere Sichtweise zu, diesem, zu diesen Leitlinien ähm, und zwar ist das eine Sichtweise, die den Forschungskreislauf betrifft. Dort finden sich die gleichen Themen wieder, die sich in unseren Leitlinien ähm, formuliert wurden. Und ähm, wenn man diesen Forschungskreislauf äh, betrachtet, dann richten sich unsere Angebote oder IT-Lösungen so aus, dass wir versuchen, möglichst gut die Forschenden äh, zu unterstützen und wenn man sich den Forschungskreis darauf genauer anschaut, dann gibt es zum einen die Forschungsplanung, in dem der Zugriff auf Informationen notwendig ist. Und ähm, dann kommt der experimentelle Teil, in dem dann die Daten aus den Experimenten erzeugt werden. Aber schon bei der Planung von der Datenerzeugung spielen Metadaten mit eine Rolle. Dort wird dann praktisch geklärt oder wird in die Planung mit einbezogen, wie die Daten dann später mal angeboten werden. Wenn die Daten dann erhoben werden, dann äh, kann man äh, würden wir oder bieten wir auch Datenanalyse an oder unterstützen Forschende in der Datenanalyse oder machen auch unsere eigenen ähm, Erfahrungen in der Forschung äh, und in der Entwicklung von neuen Datenanalysemethoden. Das führt dann zu den Erkenntnissen äh, und zu den Ergebnissen, die natürlich in einer standardisierten Form möglichst open und fair wieder angeboten werden sollen. Und dann nach einer Qualitätssicherung, wo die Daten und auch die Literatur standardisiert wird entsprechend publiziert und, und angeboten werden. Es gibt Schwerpunktsthemen, wo wir natürlich besonders aktiv sind. Das sind dann äh, auch, in, wo wir auch in der Forschung sehr aktiv sind. Das sind natürlich äh, medizinische Daten, klinische Daten, epidemiologische Daten, aber auch äh, Daten im Bereich der Mikrobiomforschung oder um mikrobielle Bioinformatik und äh, in vergleichbaren Bereichen. Also das ist das große Bild, was sich aus der Strategie ergibt und ähm, was praktisch als Inhalt dann sich in unsere eigene Vorgehensweise auch in unsere Produkte und Lösungen hinein äh, entwickelt. Und hier ist noch ein etwas anderer Blick auf die gleichen, auf die gleichen Leitlinien. In der Mitte sind die gleichen Leitlinien dargestellt. Und ähm, wir sehen uns in den, für die Leitlinien, Zugang zu Informationen und Open und Fair Daten, sehen wir uns als Versorger. Das ist eine Rolle, in der wir sagen, wir bieten die Daten an, wir sorgen dafür, dass sie standardisiert sind, wir sorgen dafür, dass sie interoperabel sind. Als zweites treten wir als, als eine, in einer Rolle auf, die wir Digital Enabler nennen, was heißt, wir fördern digitale Infrastrukturen, und ähm, diese Förderung von digitalen Infrastrukturen bedeutet, dass wir auf der einen Seite dann selber Datenanalysemethoden entwickeln, aber dass wir auf der anderen Seite auch die Kompetenzen darum äh, äh, anbieten und vermitteln, ja. zum Beispiel über Carpentries oder Workshops oder Trainings. Und der letzte Punkt ist Multiplikator. Das ist der Bereich, in dem wir auch selber in Netzwerken aktiv sind und dann schauen, dass wir entsprechende Methoden fördern, einbringen und mit der Community zusammenarbeiten, um die dann weiterzuentwickeln. Hier ist schon meine äh, vorletzte Folie. Ähm, hier stellt sich die Frage, wie wird das organisatorisch umgestellt? Hier ist ein Blick in ZbMED hinein und äh, zeigt, welche Themen Konkret entwickelt werden. Und ich schaue mal hier auf den orangenen Block. Das ist der, der ZB Med, so wie Sie es in der Vergangenheit kennen, darstellt. Und hier arbeiten wir an Infrastrukturen und forschen in Bereichen wie semantische Technologien. Wir stellen zum Beispiel den deutschen Mesh. Wir arbeiten an Methoden wie Information Retrieval um die Vivo herum. Wir arbeiten an Methoden von Wissensmanagement, um dann neue Inhalte aufzubereiten und anzubieten und entwickeln natürlich insgesamt IT-Lösungen für Open Science Plattformen, Lösungen, in denen die Daten angeboten werden. Der Teil, der, in den sich ZDMED bei einer Wiederaufnahme in Leibniz erweitern würde, ist das Bielefelder Institut für Bioinformatik, Infrastruktur und hier ergänzen wir uns über Methoden des Cloud Computings. Wir haben hier zwar bei ZPMed auch schon Lösungen im Bereich Cloud Computing, aber Bibi hat noch sehr viel extensivere Expertise. Weiterhin hat Bibi einen Schwerpunkt im Bereich analytischer Services und Service Science. Hier werden Lösungen für die Bioinformatik nicht nur entwickelt, sondern wirklich auch vorbereitet, um sie in einem Cloud Computing dann in der Öffentlichkeit äh, den Forschenden zur Verfügung zu stellen. Das sind sehr extensive Dienste, die um die extensiven Daten herum äh, angeboten werden. Und dann noch ein Schwerpunkt in mikrobieller Bioinformatik. Dort haben das teilen wir, aber ähm, Bibi hat noch sehr viel mehr Erfahrung als wir in dem Bereich. Und in unserer strategischen Allianz, also wenn wir dann 2024, ähm, das, also wenn wir bei Leibniz erfolgreich sein sollten und dann uns weiterentwickeln können ähm, über das Jahr 2024 hinaus, dann bestehen bis dahin schon Dienste für die NFDI-Vorhaben, Plattformen für Fair Daten, bioinformatische Lösungen und insbesondere arbeiten wir mit Bibi zusammen an der äh, an der Graduiertenschule für Digital, für Digital Infrastructure for the Life Sciences, DILS. Und das wäre schon der Überblick. ZB mit Bibi bildet hier ein Institut für digitale Lebenswissenschaften für Mensch und Umwelt. Wir bringen die Daten zusammen, aber auch die analytischen Methoden und die Infrastruktur, um sowohl, als, sowohl die Daten und Literatur anzubieten, als auch entsprechende analytische Methoden anzubieten.